und da mussten wir dann nach Paris reisen, zum Charles de Gaulle Airport. Und da haben die extra so ein, extra ein Flugzeug, also extra einen Flug gebucht, nur für dieses Event. Und wir haben dann eine richtige jackmania LAN im Flugzeug sozusagen gehabt. Und äh, ja. Von wo das war seid ihr erste E-Sport-Event erste, erste e in meinem Flugzeug sozusagen. Achso, ich dachte, das war deine erste LAN im Flugzeug quasi. Ja, <lacht> yeah, gut, okay. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es eine zweite LAN im Flugzeug geben wird. Na naja, gut, man weiß nie, aber.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 Bisschen ähm, Acting vor mir gemacht, dass sie sich unterhalten. Und äh, ja, da hatten wir Hin- und Rückflug äh, das Turnier gespielt. Da hast äh, du nicht nur den, den, den Schnauzball, sondern auch den Ja, die da habe ich dann angefangen, so es wachsen zu lassen. Ja.